Mein Zopf ist viel länger als seiner. Ich räume weiter. <lacht> also ich bin fertig. Ich brauche noch 1 zwei Minuten. <lacht> <lacht> ist ist, ist, halt ist halt natürlich, der So ein bisschen grob geraten. Nee, ich merke nicht, was hier für eine Luft drin ist. <lacht> <lacht> Männer als Schallwelt, richtig oder falsch? Richtig. Afrika. Amazonas. Ah, ich tue mich heute so ein bisschen schwer. Das Licht ist aber auch so grell. Ja. Welche Farbe hat das DKW in Weiß-Blau. Wie heißt das hier von Juli Langstuhl? Ah, kleiner Onkel. Im Fernsehen macht mir keiner was. <lacht> wie heißt der Hof auf dem Bibi-Reiterferien? Martinshof. Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil ich gestern zum Einschlafen <lacht> äh, die Folge der Verehrer gehört habe. Die DKW eine Filialbank oder eine Direktbank? Ich war zuerst. Also ich war Direkt? erst, mein Finger war unter seinem. Direktbank. Wie viele Schweizwirbel hat ein Pferd Drei. Sechs. Mal fünf. Ja, Wollte ich ja sagen. Das sollten wir vielleicht auch mal reingucken ins kleine Leitabzeichenbuch. Fern. Wie lautet der Leitsatz von Gustav Steinbrecht? Jetzt komm. Reiten lernt man nur durch Reiten, oder? Das Reiten fängt an. Was bedeutet Hakuna Matata? Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Es heißt die Sorgen... Ja doch, stimmt. Ja. Scheiße. Okay, soll ich anfangen? Auf die Plätze, fertig, los. Kacke, ich habe einen entscheidenden Fehler direkt am Anfang gemacht. Habe ich nicht so drüber nachgedacht. Ansonsten ist es nicht so schlecht geworden eigentlich. Auf die Plätze, fertig, los. Fertig. Das ist wie wenn, wie wenn Bayern Meister wird, ist das. <lacht> ich möchte jetzt hier abbreiten. <lacht>